In meinem heutigen Video geht es darum, wie erstellst du bei Digistore ein ähm, E-Book-Verkaufsseite, um ähm, sofort die verknüpfte Zahlungssystem von PayPal und Wi-Fi und Sofortüberweisung und ähm, andere äh, einbinden kannst, um dein E-Book zu verkaufen. Nun, als erstes brauchst du Digistore-Account mit einem Login, mit einer E-Mail-Adresse und äh, einen Namen und ein Username kann kann auch ein Fantasiename sein. Nachdem du ähm, dein Account erstellt hast bei Digistore, gehst du äh, auf Ansicht nicht Affiliate, wie es angeboten wird, sondern Vendor. Da gibt es eine andere Option und da verändert sich die Startseite. Da werde ich dazu aber gleich noch kommen, Dann ich möchte dir einfach jetzt noch die Verkaufsseite von Digistore erklären. Ähm, darüber hinaus ist ganz wichtig natürlich, dass dein Buch bereits geschrieben ist und dass du ähm, in eine Word-Datei oder ein PDF-Datei formatiert hast ähm, und das bereits abgelegt ist. Und du brauchst noch zusätzlich, um dein E-Book zu weil das ja nun ein digitales Produkt ist und du möchtest das online verkaufen, über Social Media oder einfach über deine Homepage, eine Verkaufsseite erstellst. Das möchte ich in diesem Video auch noch anhand von den Tools, das ich nutze, zum Beispiel Builderall, wie ich die Sachen zusammen verknüpfe, implementiere und zum Verkauf hinstelle. Also, wir befinden uns hier auf der Digistore-Seite. Und zwar, es ähm, gibt eine Möglichkeit, bei Digistore verschiedene Sachen zu verkaufen. Ähm, falls du die Seite noch nie besucht hast, zeige ich dir ganz kurz, wie viele ähm, Kategorien gibt es. Die sind hier links abgebildet. Hier beginnen schon Vorstellungen, Präsentationen der Produkte, der besten Produkte. Also über 5800 Ergebnisse ähm, sind zurzeit im Verkauf. Sie werden sortiert nach der Popularität, Verdienste, Scheinungsdaten, der Verkaufsranking und so weiter. Nur, dass du so den ersten Eindruck bekommst, was auf der Seite alles gibt. Und das ist bereits eine Präsentation von einem Produkt. In dem Fall ist das ein Programm, ein Videoprogramm, ein Videokurs. Und hier befindet sich ein Promolink was auch bei deiner Verkaufsseite denn ähnlich aussehen wird. Ähm, bei Digistore ist das sehr einfach und leicht zu erstellen, denn die sind geübt in der Sache. Und dann fangen wir konkret schon mal auch gleich an. Und da wechsle ich jetzt in Vendor, weil ich verkaufen möchte, Bereich und gehe auf Konto, Produkte und ähm, hier sind auch schon, das ist mein Account, mit, ähm, ist ein Produkt hinterlegt. In diesem Fall ist es ein E-Book und ich zeige es dir jetzt, wie das zu erstellen gibt. Also, um ein Produkt bei Digistore anzulegen, neben dem Produkt musst du natürlich einige Formulare ausfüllen. Die sind hier zum Beispiel dargestellt und ähm, du musst ausreichend produktinformationen geben zum beispiel wie produktname das kannst du leer lassen und so auch ausführen das wiederholt sich dann produkttyp also in dem fall ist es digitalprodukt aber es gibt seminare und, ähm, und andere produkte eine ähm, produktgruppe da rate ich dir zu erstellen falls du unterschiedliche produkte verkaufen möchtest das Notiz lassen wir aus, die Tags, da sind die Schlüsselwörter, die du hinterlegst, damit dein äh, Produkt sich später, also in meinem Fall ist es E-Book, gut verkaufen lässt, eine Produkt-ID, das wird dir Digistore zuteilen und hier steht automatisch Affiliate-Provision, also wenn ich möchte, dass jemand mein Buch promotet und ähm, da auch etwas verdient, und ähm, das ist für mich auch die Reichweite, die interessant ist. Dafür bin ich bereit, 50% Affiliate ähm, zu beteiligen. Und, ähm, und die Einstellung, wo Partnerschaften automatisch akzeptieren, ist auf Ja gestellt. Das werde ich auch behalten an deiner Seite. Hier steht eine Verkaufsseite. Und da sind wir schon an dem Punkt, dass du dir eine Verkaufsseite, sprich eine Digitalseite, eine Online-Seite, einstellen solltest. So, hier habe ich schon einen Link hinterlegt von einer Seite. Ähm, wir können aber einen Sprung machen in meinen Account von Bilderall. Da erstelle ich meine Verkaufsseite. Das ist nämlich die hier. Ähm, es handelt sich um ein ähm, Produkt, was um die schlanke Figur und das Abnehmen dreht. Und ähm, ich habe eine Vorlage bei Bilderall genommen für ähm, einen Barbershop, also ein, ähm, eine Verkaufsseite und habe sie verändert. Und ähm, das möchte ich dir einfach zeigen. In Editor-Funktion bin ich jetzt rüber gewechselt. habe die Seite natürlich vorher vorbereitet, damit das ich dann auch einfacher zeigen kann. Also, ein Headline muss ausdrucksstark sein, dann eine kurze Hinweis Beschreibung, nicht zu viel verraten. Aber, was verschiebe ich jetzt? Das ist ein Kastensystem bei BuilderOld. Das lässt sich ja auch sehr gut auswechseln und die Texte hier verändern. Also, wenn ich das jetzt ein ähm, bisschen anderen Farbton haben möchte, möchte ich die einfach zu Demonstrationszwecken zeigen. Ich habe natürlich die Seite schon fertig. Äh, an der Seite möchte ich auch nicht so viel experimentieren vorerst. Ähm, an der Fertigen, das ist nur eine Kopie, die ich erstellt habe. Und ähm, das ist typisch Vorführeffekt wieder. Also jedenfalls kannst du hier ganz gut die Schriften verändern und die Farben der Schriften verändern. Und ähm, dann nehmen wir vielleicht diesen. So. Und ähm, dann darüber hinaus ähm, hier in diesem Button ist nämlich nichts anderes hinterlegt als äh, der Link zum äh, Bestellformular der Verkaufsseite bei digistore Und wenn ich in Ansicht gehe dann erscheint diese Seite, die will ich verlassen, genau. Und äh, wenn, äh, wenn dein Buch ähm, bzw. dein Digitalprodukt noch nicht genehmigt ist, dann erscheint nämlich äh, so eine Vorlage. Wie das aber bei Digistore funktioniert, zeige ich dir gleich. Also Datenseite, also das ist jetzt die Schnittstelle. Das ist der Link zu der Seite, was ich dir gerade bei, ähm, das ist die Seite, die ich gezeigt habe. Und ähm, bei Digistore in diesem Dokument, nein, das war nicht das Fenster, hier wird dieser Link hinterlegt. Sobald ein, ähm, ein Käufer auf diesen Link geht, auf das Kaufen von, von dem E-Book, wird er geleitet auf diese Seite von Digistore. So gibt es die Verbindung dafür. So. Darüber hinaus ähm, kann man eine zweite Dankenseite anlegen. Ich habe einen Weg gewählt, ähm, dass etwas bequemer ist, dass mir Digistore die Dankenseite anbietet. Also ich, die kann ich auch quasi auch löschen. Die muss ich hier nicht nehmen. Bestelldaten und Dankenseite und URL anhängen. Da ist das standardmäßig erstmal noch nicht zu tun. Und... Ähm, das ist hier weiter die Sprache einstellen und Genehmigung noch nicht beantragen. Da gibt es noch ein paar Feinheiten, die zu berücksichtigen sind. Deshalb finden zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Punkt ähm, kehren wir etwas später. So weiterhin. Ähm, diesen link der ähm, wird von Digistore generiert, wenn du dein Bestellformular gespeichert hast und der endet auch jetzt schon hier und dann speicherst du einfach nur und den, der erste Schritt ist denn schon bereits getan. So, auf diese Hinweise gehe ich jetzt auch nicht weiter ein. Ähm, dann schreiben wir auf der Leiste weiter, es ist ganz gut zu so berücksichtigen, Bestellformular. Ähm, wenn der Kunde geklickt hast äh, auf Digistore Bestellformular, kommt er auf deine direkte Verkaufsseite, die bei Digistore, das ist nämlich ein Raster, das Digistore anbietet, anzulegen wäre. Denn das ist ganz gut. Ähm, wenn der Kunde nämlich, also wenn Interessant sich äh, zum Beispiel über Facebook oder in anderen Social Media oder an deine Webseite, deine Verkaufsseite äh, sich dafür interessiert hat, gefunden, äh, wird ähm, bereit sein, dein Produkt zu kaufen. Ähm, manchmal geht das von selbst schnell, manchmal äh, wird man unterbrochen. Und wenn der Kunde dann, also der potenzielle Kunde, auf die Verkaufsseite geht, er äh, muss sich wieder identifizieren mit dem Begriff, der von der Social-Media-Seite oder Webseite verlassen hat. Und er muss ein bisschen angewärmt werden, motiviert werden, dein Produkt äh, doch weiter also kaufen zu wollen. Und dann gibst du eine Beschreibung dazu, damit er weiß, dass er auf der richtigen Seite gelandet ist. Also dieses Foto hat etwas mit der Titelseite meines Buchs zu tun. Und auch die Beschreibung, die ich in der Verkaufsseite erstelle. Ähm, also Buchtitel und ähm, so ein bisschen Motivation dazu. Ähm, also was gibt es in, in diesem Buch nochmal? Ich werbe es an zwei einfache Schritte und äh, ähm, was ist im... Ähm, Möchtest du es denn unbedingt haben und ähm, also ein bisschen Neugier Neugierde wecken und äh, natürlich einen Vorteil zeigen, zum Beispiel, dass, ähm, dass es nicht kein teures Produkt ist und ähm, dass du lediglich auf eine Tasse Kaffee äh, und ein Stück Kuchen so ein Bucheinkauf eintauschst. Und das füllst du alles aus. Des Weiteren äh, musst du deinen Supportkontakt angeben, deine E-Mail-Adresse und weiter ist es hier auch gar nichts mehr zu tun. Ähm, außer einfach zu speichern, diese Zeit. So. Die ist nämlich aber sehr wichtig. Ähm, hier all die Sachen, die kannst du auslassen. Interessant wäre eventuell ähm, auf dem Bestellformular ein Button, das mit Social Proof Bubble ähm, zu bearbeiten wäre. Das ist nämlich ähm, ein Zeichen, das, ähm, ein Balken, das dann auf deiner Seite erscheint, wenn du ähm, wenn die Leute die Sachen kaufen. Und das kann man das gibst du alles ein, das ist nicht kompliziert. Ich habe jetzt nur ein bisschen überflogen. Ähm, es ist ein paar Tage her schon, dass ich die Seite ausgefüllt habe. Also du kannst das für einzelne Produkte oder für alle Produkte einstellen. Und diese Seite, die sind schon Social Proof. Das ist ein zusätzlicher Empfehlungslink. Wenn einer nicht sicher ist, kaufe ich, kaufe ich nicht. Taucht das nach fünf Sekunden bei Betreten der Digistore-Seite Social Proof-Balken und motiviert äh, die Entscheidung letztendlich zum Kauf des Produkts. So, und ähm, hier kannst du Zeit eingeben, wann das eingeblendet werden sollte, nach vier Sekunden und wie lange soll es dann äh, an sein, eine gewisse Referenz. Und hier gibst du noch im Platzhalter noch mein Name Name dein, deines Buchs und, äh, oder deines Produkts. Und auf jeden Fall, ähm, wenn du auf Vorschau gehst, dann... Generiert, Digistore für dich, das, ähm, das ist hier na, genau auf, auf der Seite, wo jetzt die Kamera platziert ist. So, siehst du, das war ein Test von mir und ähm, ja, also die hat das auch gekauft. Also darum geht es hier in diesem Social Pro Bubble. das ist ganz wichtig. Ja, also. Mehr ist es auch nicht vorerst zu berücksichtigen. Ich gehe zurück auf die Seite von, von dem Buch und ähm, ich zeige dir dahinter, ähm, was ich, ähm, in dem Fall verkaufe ich jetzt mit dem Video. Und ähm, ich gehe in Editor Version. Nein, das ist die nicht. Ich muss die Seite noch mal laden. In der DITO-Version kannst du nämlich viele Dinge korrigieren, verbessern und optimieren. Also wenn ich das Buch äh, bei Digistore verkaufe und über meinen Hoster, Bilder -O ist es in dem Fall, meine Seite erstelle, dann, ähm, es erleichtert mir ganz viel natürlich, dass das Zahlungssystem auch mit eingebunden ist und ähm, Builderall, also hauptsächlich möchte ich jetzt auch über die, ähm, die Seite reden von dem Verkauf, ähm, bietet mir ganz viele äh, Tools, die ich zum Beispiel anbinden kann mit, ähm, mit tollen Technik, mit äh, CMS. Ich verschiebe mich jetzt nicht für ungut, kein Schwindelgefühl kriegen. Ich kann hier Pop-ups und Texte und Banner und Boxen und Button und Bilder und, ähm, und darüber hinaus ähm, auch Videos anbinden. So ist es auch in diesem Fall mit dem Video. Ähm, die Seite war vorgegeben und ich kann sie nämlich hier konfigurieren. Da kommt mein... Ähm, YouTube-Link hier rein und äh, bei Bestätigung ist auch ist schon mit dabei. Nicht vergessen zu speichern. Das Video muss vorher aufgenommen worden sein und veröffentlicht. Veröffentlicht bei äh, YouTube oder Vidello. Das bietet Digistore auch noch mal zusätzlich an. Ich habe mich für YouTube entschieden und dieses Video ist schon draußen. Und das habe ich eingebunden. Das Video macht natürlich Sinn zu, ähm, in Verbindung zu meinem E-Book. Und ähm, ich verspreche mir auch, dass sich auch mehr verkauft, weil es einfach mehr Dynamik und ähm, genau mehr Neugier. Ähm, in diesem Button, den ich auch implementiert habe, vielleicht sollte ich das auch mal zeigen, wie das halt geht, wenn man einen Button dazu nimmt. Dafür nehme ich einfach einen Button, der sich gerade aber hier befindet. So, auf die Art habe ich jetzt diesen Button genommen und ähm, der kann hier Text verändert werden. Und ähm, da mache ich ja kaufe das e und Schon siehst du, so schnell kann ich denn damit verändern. Und darüber hinaus ist diesen Button natürlich ähm, mit einer Ausführungsfunktion hinterlegt. Die ist nämlich hier. Und da ist jetzt die Schnittstelle zu Digistore. Hier ist nämlich Produkt URL hinterlegt. Das heißt, wenn potenzieller Interessent auf diesen Button klickt, wird er auf die Digistore-Seite geleitet und den Rest übernimmt. Digistore für mich. Das heißt, ähm, er organisiert die, ähm, den Verkauf und ähm, auch eine Danke-Seite äh, wird automatisch erstellt von Digistore. Das ist alles in dem Raster jetzt angegeben gewesen und ähm, ja und PayPal ähm, oder Sofortüberweisung oder Kreditkarten, je nachdem, welches Zahlungssystem du willst, dass der Kunde sofort, ähm, also vielleicht mit Hilfe schon mit einer App dein Buch kaufen kann und äh, auf dein Digistore-Konto ist auch dein Zahlungskonto hinterlegt. Da sollte ich vielleicht noch mal drauf zurückgehen und ähm, da gibt es ähm, einige Sachen, die ähm, die hier bei Digistore noch ähm, für dich einzustellen wären. Auf jeden Fall gucke ich jetzt, wo ist dein, das ist eine Weile hier, was der Marktplatz, jedenfalls irgendwo musst hier ja noch mal in deinen Details zu deinem Konto sein. Ja, das ist es ja. Da sind die Details, da sind noch mal deine organische Daten hinterlegt und äh, Bankverbindung bzw. Deine PayPal-Verbindung und das befindet sich unter den Kontoinformationen. So und ähm, wenn ich nämlich das ähm, Buch verkauft habe, dann bekomme ich, bekommt der Kunde eine E-Mail von Digistore und ich bekomme auch eine Information darüber, dass mein Buch gerade verkauft worden ist und ähm, Digistore sammelt auf meinem Konto die Zahlungen ein und ähm, die sind dann auf ein Level eingestellt. Wenn das genug angesammelt ist, dann würde ich ähm, auch ausgezahlt bekommen. Also die Informationen gehen ganz gut und regelmäßig und ähm, entscheidend ist es bei der Einstellung, ähm, dass du ähm, die Seite ganz gut äh, beschriftest, dass sie für den aus Verkäufersicht ganz gut gestaltet ist. Ähm, was man zusätzlich hier bei Digistore sich ähm, anlegen kann, was ich anrate, ähm, das sind für große, für ähm, teure Pakete, dass man Zahlungspläne zum Beispiel splitten kann und die Upsells, ähm, wenn man Nachverkäufe hat, da ist nochmal Blueprint hinterlegt. Dann kannst du sehen, was du verkaufen kannst oder Add-ons. Das finde ich auch großartig, ist ausbaufähig. Ich nutze das nicht, aber es ist planbar. Dann Ausliefern-Varianten, das muss man ja alles so ähm, auch nicht genau wissen. Was interessant ist jetzt noch, Protokoll. Hier kann man ganz genau gucken, welche Schritte du unternommen hast. Und was ähm, hast du geändert? Da habe ich einiges ausprobiert. Das sieht man ja bei mir. Ja, also so viel jetzt dazu an der Stelle. Wenn das Produkt dann tatsächlich genehmigt ist, ähm, ganz entscheidend, was auf der Seite noch noch nicht ist. Es muss ein Impressum da drauf sein. Das ich werde dieses Button jetzt löschen. Es ähm, ist ganz wichtig, dass die Seite DSGVO-Konfiguration bekommt. Das heißt, ähm, in dem Fall, ich verwende Cookies für meine Seite. Das äh, muss aus Datenschutzgründen auch angegeben werden, damit die Interessenten auch informiert sind und wissen. Und ähm, was ganz wichtig ist für die Seite, ähm, also Impressum und Datenschutz. Und ähm, das kann ich bei mir zum Beispiel hier ganz leicht erzeugen, indem ich Seiten zufüge und äh, ich habe gemachte Sachen, also wie Impressumseiten, die kann ich einfach nur anbinden und so, da sind meine Seiten und dann habe ich einige erstellte. Und dann gehe ich jetzt auf meine impressum -Seite. Da ist sie. So, die wird eingebunden. Nochmal zusätzlich. Einmal bestätigen. Das dauert jetzt einen Moment, aber es geht relativ schnell bei Bilder Es um. generiert ganz schnell. Da ist meine impressum -Seite. Und ähm, darüber hinaus möchte ich noch eine Datenschutzseite, die geht auf denselben Wege. Das war die Seite gerade nicht. Was ich ähm, aber jetzt noch, was uns dazu fehlt, wir müssen ein... Menü haben, wo wir das unterbringen. So. Da ist das Menü. Und dieses Menü wird bearbeitet, und da mache ich zum Beispiel. Meine Pressumseite bin ich mit ein. Die wird dann implementiert und verknüpft, nämlich mit meiner mit meiner Seite. So, dann wird das Ganze bestätigt und da sieht man der ja, Separator ist jetzt da sollte man alles ordentlich machen und unbedingt speichern. So, und ähm, Datenschutzerklärung auch ganz wichtig, denn das ist nämlich der Punkt auch bei Legistur, dass ähm, Impressum ganz wichtig ist. Das kann ein Scheiterpunkt sein, wenn ähm, die Seite nicht genehmigt werden kann. Den Punkt muss man nachholen. Ja, also ich hoffe an der Stelle Klarheit gebracht haben für diejenigen, die sich trauen, einen E-Book zu schreiben und zu veröffentlichen. Ich wünsche viel Spaß dabei und traut euch ruhig, also das ist überhaupt gar nicht schwierig und ähm, ich wünsche viel Erfolg. Abonniert vielleicht meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.